Hallo zur Zahnputzandacht, Heute mal aus Jüterbock. Im Hintergrund erkennen Sie die wunderbare Sankt Nikolaikirche. Wenn Sie noch nicht dort waren, sollten Sie unbedingt mal hinfahren. An diesem Sonntag feiern evangelische Christen den Reformationstag. Sie erinnern an die Veröffentlichung der 95 Thesen durch Martin Luther und das, was das Ereignis für uns heute bedeutet. Am 31. Oktober 1517 soll der Theologieprofessor Martin Luther an der Schlosskirchentür in Wittenberg die Thesen veröffentlicht haben. So war es jedenfalls damals Brauch in der Universitätsstadt. Wittenberg, das liegt nur 35 Kilometer von Jüterbock entfernt, wo ich mich gerade befinde. Die Stadt spielt im Zuge der Ereignisse eine gewisse Rolle. Hier predigte der Dominikanermönch Johann Tetzel den Sündenablass. Die Münze in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, so hieß es damals. Wer einen Ablassbrief kaufte, konnte sich und seine Angehörigen vorm Hölle Höllenfeuer erretten. So glaubte man das damals. Und in der Nikolaikirche gibt es noch einen solchen Kasten, den sogenannten Tetzelkasten in dem das Geld für die Ablassbriefe aufbewahrt worden sein soll. Martin Luther sah dafür keine Grundlage in den biblischen Überlieferungen. Und die Bibel, das war für ihn der Maßstab, an dem sich alles zu messen hatte. Und so kam der Reformator zu der Erkenntnis, durch unsere Leistungen können wir nichts dazu beitragen, um vor Gott zu bestehen. Im Gegenteil, allein aus Glaube, allein aufgrund der grenzenlosen Liebe Gottes, sind wir vor Gott gerechtfertigt. Das macht frei. Frei vor der Angst, etwas leisten zu müssen. Und frei vor den masker Vorgaben der Mächtigen und der Kirche. Der Thesenanschlag in Wittenberg war somit der Beginn einer Bewegung, deren Folgen wir heute noch spüren. Der Drang nach Freiheit ist ungebrochen. Wir erkennen aber auch die Grenzen, dessen, was Freiheit bedeutet. Die hatte auch schon der Reformator im Blick. Die Freiheit führt zum Dienst am nächsten, sagt er. Und es geht dabei besonders um die Unterstützung für diejenigen, die Hilfe nötig haben, die Kranken, die Schwachen, die Bedürftigen. Und heute denken wir dabei auch an unsere bedrohten Lebensgrundlagen, an den Klimawandel und seine Folgen, die wir Menschen zu verantworten haben. Ich wünsche Ihnen ein solches Freiheitsgefühl, ohne Angst und den verantwortungsvollen, offenen Blick auf das, was sie umgibt, bleiben sie behütet.